Mein Lieber, grüß dich. Wie Alles gut, gut bei dir? Alles super. Bei dir? Tip top. Mr. Randall, Mr. Aura. <lacht> Boom. Das ist dein neuer Spitzname. Mr. Aura? <lacht> ja, die Aura. Ich nein. weiß, was das heißt. Ich bin halt Amerikaner, Junge. Sorry, sorry, sorry, sorry, dass ich dich da... Äh, Alles gut. Äh, nein, ich mache ganz kurz das Intro. Also herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge Emotion. Heute ein ganz spezieller Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Und zwar Mr. Randall von Mr. Randall Real Estate und Homestaging. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Das aus, perfekt. Aus Hannover. Yep. Und ähm, ja, extrem geiler Typ. Deshalb freue ich mich sehr heute mit dir den Podcast führen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ich fühle mich Gerd, vielen lieben Dank Leon, danke Sehr für die geile Ansage. Sehr gerne. Äh, wie gesagt, Mr. Aura, das ist glaube ich ein gutes Spitzwort, <lacht> äh, Stichwort, weil du wirklich äh, eine äh, extrem positive Aura und Ausstrahlung hast, was mich von Anfang an wirklich an dir begeistert hat. Ähm, erzähl ja. mal ein bisschen was über dich, stell dich einfach mal vor. Äh, mein Name ist Carsten Henry Paul Randall, äh, alle sagen Randall zu mir, Basketball, hinten das Trikot auf dem Trikot gehabt. Ich bin 44 Jahre habe drei wundervolle Kinder, eine wundervolle Frau. Und bin jetzt seit äh, fast zwölf Jahren im Maklerbusiness sozusagen. Okay. Und bin der, der bunte, nicht der bunte Vogel, würde ich es nicht nennen, aber ich bin so der untypische Makler von meiner Art, wie ich bin. Aber das ist ja auch genau das, wofür deine Kunden dich schätzen. Absolut. Und so was bisschen, auch zieht bei den Leuten. Genau. Locker, trotzdem, äh, aber trotzdem professionell. Ja, also ich muss sagen, du hast auf jeden Fall das Prinzip einer Personal Brand wirklich verstanden. Weil der Punkt ist das wirst du bestimmt bestätigen können, wenn wir uns im Markt ein bisschen umschauen, aber du führst ja auch die ein oder anderen Gespräche, ob es genau. beim Networken ist oder so, dass sich viele die Zähne daran ausbeißen, wie sie es hinbekommen aus sich eine Marke zu machen. Mhm. Da was, ich ja, was ist da so dein Geheimnis? Oder bin, erzähl mal, wie kam das überhaupt? Wie warst du so als, als Kind, warst du schon immer so? Wie? Ich war immer Rampensau. Ich, ja? Bin ja, ich weiß ja, ich habe immer gelesen, Sternzeichen sind mir relativ egal, aber ich bin Löwe. So, und die Löwen stehen immer ungewollt im Mittelpunkt. So, und ich als Kind war ich schon so eine richtige Rampensau. Mhm. Ich habe einfach Leute gern unterhalten. Ich war immer kommunikativ, bin auf die Leute zugegangen. Einfach ein Austausch. Mhm. So, es war einfach mega, mega geil. Und äh, ich bin ein halb Amerikaner. Mhm. So, und äh, in Amerika ist es gang und gäbe, dass man ja, sein Gesicht, seine Fresse irgendwo zeigt. Und hier bin ich. So, mhm. what? Und das habe ich einfach äh, letztendlich auch so ein bisschen übernommen. Und, äh, das Mr. Randall habe ich eigentlich so das Mr. davor gesetzt und wieder jeder Randall sagen. Ja, so musst dir ja. das Mr. davor, dass die Leute sagen, Sehr ah, smart. Mr. Sehr, Randall, sehr so. smart. Ja, ich mal Lila. Mr. Randall. Yeah. <lacht> ja, und da, da kam das eine zum anderen, aber ich bin immer so sehr offener, positiver Mensch, sieht man das Gute. Hm. Ähm, und ja, einfach, einfach ich selbst sein. Wie kamst du in das Maklerbusiness? Maklerbusiness Makler-Business kam ich letztendlich, dass du nicht so erzähle, glaubt mir das keiner. Ich komm, bin eigentlich gelernter Stuckateur, bin Handwerker. Mit 16 mhm. angefangen zu arbeiten, neun Jahre an dem Job gearbeitet, aufgehört, jahrelang um die Welt getingelt und dann irgendwann habe ich ein Auto, weil ich dachte so, ich will was anderes machen, ich hätte gerne Bock auf Verkauf etc. Ich kenne mich mit Immobilien gut aus und ähm, äh, eine Freundin meinte so, macht doch mal, weil sie Mietenkauf wohl gesehen hat, Macht doch mal makeln. Ich so, hä, makeln? Habe ich ein Auto gesehen und bei uns oben in Hannover äh, am Stadion, habe gemeint, äh, stellen Sie noch Leute ein. Sie guckt mich an, so, äh, nee. Ja, haben sie gelernt. Nee, Quereinsteiger. Aber irgendwie habe ich die, glaube ich, so überzeugt von meiner Art. so schreiben Sie Bewerbung. Ich habe in meinem Leben schon lange keine Bewerbung mehr geschrieben. Ja. Drei Monate später hatte sie Bewerbung und dann war ich eingestellt. Und dann und äh, fing die Reise an? Ja, ab dann ein Jahr. Und ich bin immer noch, ich schätze das Unternehmen sehr, äh, ist immer noch in Hannover, ist immer noch tätig. mache einen sehr guten Job. Ähm, wir hatten halt nach einem Jahr, dann äh, ging, war die Geldfrage, Zahlung ließ das. Ich wollte mehr. Nee, machen wir nicht. Dann bin ich zum Franchise-Unternehmen von einem guten Freund von mir und da war mir klar, dass ich es alleine mache, weil das, was ich dann mit dem Namen rausgebe im selbstständigen Modus, kann ich dann für mich alleine machen. Und dann entstand Mr. Randall. Dann entstand Mr. Randall. Wie hast du es geschafft, diese Marke, weil wir haben ja auch, du warst ja jetzt den ganzen Tag auch hier, wir waren auch im Essen, wir haben ein bisschen, einfach ein bisschen gequatscht. Ähm, dass die Leute dich ja schon wirklich auch erkennen. Genau. Ja, von weitem, natürlich auch durch deine Ausstrahlung, durch dein Auftreten. Aber wie hast du es geschafft, das zu etablieren im Markt? Dass es auch akzeptiert wird und funktioniert? Naja, also letztendlich, klar, durch, durch, durch Werbung, in, in dem Sinn, dass ich auf dem Auto meinen mein Kopf immer drauf habe, wie mein Logo eben ist, Mr. Randall Real Estate and Homestaging. Es war also, war kein Weg dran vorbei. Wenn du jemanden gesehen hast, in Hannover sind jetzt nicht viele mit, mein, mit meinem Look im Afro, mhm. dann war klar, ey, das ist doch Mr. Randall. So mhm. äh, und dann letztendlich natürlich komme ich durch, durch den Sport, kam ich natürlich auch, war ich sehr sichtbar in Hannover und dann eben durch meinen Job dann als Immobilienmakler dann sowieso. So dann bist du da, Kaffee trinken, dann bist du da und äh, du bist so ein Networker-Typ. Ne? Always dressed up, you know. So, das war dann einfach letztendlich, wer ist dieser Typ, was macht er ja. Und äh, immer nett, immer fröhlich, immer sei du selbst. Uh, und da kam eins nach dem anderen. Also ich, ich habe mir nicht wirklich so Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich habe durch mein Ausstellungsmerkmal, Einst also mein, das, was ich ja. mal habe ich letztendlich durch die Haare, ist einfach so, mhm. uh, und dann auch gut drauf, es ging recht schnell. Also es war für mich gar keine es Arbeit. Es ist einfach ansteckend, auch deine, dein, deine Vibes, ja, die, die Energie. Um, Thank you very much. You're welcome. Nein, das war für mich so... Ich glaube, wie andere Profis spielen Fußball, ist für mich ganz normal. Einfach so, wie mit dir jetzt hier im Podcast zu sitzen. Na, einfach oder mit ein bisschen drauf los zu Genau, einfach... Okay, aber wo hast du das... Ähm, was waren so deine, deine Learnings, die du gerade am Anfang deiner Laufbahn, ähm, die erstmal für, weil du hast gesagt, du kommst aus dem Handwerk. Genau. das Ist ja was komplett anderes. So sieht's aus. Ähm, was waren so deine Learnings, die du machen musstest, die dir auch vielleicht nicht immer einfach gefallen sind? um diesen Weg dann letztendlich auch erfolgreich gehen zu können. Also ich war jetzt nie der Typ, der gerne im Büro sitzt. Also ich war immer jemand, der raus musste. War ein Learning, dass ich halt natürlich, wenn ich draußen was jage, muss ich es auch wieder reinbringen... und muss dann auch dann den Papierkram machen. Ja. Da war ich ein bisschen schluderig. Klar mache ich es trotzdem, aber ähm, ähm, Learning, ich dachte immer so... Wenn man dann eine geile Immobilie, das war im ersten Jahr, dass ich selbstständig war, habe ich ein bester Lager Hannover was verkauft, dann dachte ich, jetzt geht's los. So, Aber wenn dich keiner kennt, was, was soll denn noch kommen? Ja. Ja, so. Das heißt, letztendlich war, ja, nicht ausruhen auf den Lorbeeren, einfach dann halt weiter den Job machen, dass mit anderen Kooperationen eingehen, dass die auch deinen dein Namen hat spreaden und und, und austauschen. Ja. Aber letztendlich war war war es am Ball bleiben, positiv bleiben. Ich habe die ersten drei vier Jahre waren schon hart weil mich kannte ja keiner, also ja. keiner kannte mich, ich habe Mr. Randall gegründet, hatte gute Kontakte, Architekten etc., die dann auch an mich glaubten und das hat sich dann nach drei, also vier Jahren bezahlt gemacht. Also Tippgeber, Netzwerk gemacht. war so bei dir der Netzwerk, Key. genau, auch durch Handwerker, so pass auf, ich mache das, die mochten mich, weil ich auch, ich kann mir ja, ob das Doktor, ja dahin, oder ja. Doktor oder das Handwerk ist mir völlig egal, ich kann mich allen, die, die, die, die, die haben... Gesagt, ey, lass uns probieren. Wenn irgendwas war, dem ich empfohlen und ich habe dann geliefert. So, Homestaging eingerichtet, verkauft, wo andere Makler sich sechs Monate die zehn ausgebissen haben oder so. Mhm. So, ich habe halt abgeliefert. Okay. Ich will ein bisschen noch mehr auf dieses Thema Brand eingehen, mhm. Marke, weil ich er, erkenne es halt immer wieder, dass den die Leute, ähm, dass, dass denen es wirklich schwerfällt, eine Marke zu bilden. Mhm. Klar, jetzt hast du natürlich ähm, den Vorteil genutzt, ja, durch deine besondere, durch deine besondere Ausstrahlung, dein Auftreten, dass dass du das überall draufgeklatscht hast, <lacht> ja. Ähm, das können vielleicht jetzt anderen den Ausmaßen nicht. Aber klar, wo ein Wille da einen Weg, aber äh, wie wichtig ist dir zum Beispiel Kleidung? Weil. Du bist wirklich always dressed up, ähm, sehr gut gekleidet. Wie wichtig, was, was für eine Rolle spielt das auch in deinem Auftreten, in deinem Image und so weiter? Naja, ich finde Klamotten generell immer, immer geil, weil man ist halt, man bleibt zwar sich selbst. Ich würde jetzt nie was anziehen, was mir jetzt nicht steht, wo ich mich nicht wohlfühle, sondern es mhm. muss halt trotzdem meine Seele spiegeln. Ja. Aber ich finde es mega wichtig, weil der erste Eindruck zählt halt beim Kunden. Wenn ich jetzt mit Jogger rumlaufen würde, Uh, und ich sage, ich bin Immobilienmakler, da würde mich angucken und so okay, <lacht> gut, gerade irgendwie Schein gemacht oder so. so ich ich ziehe mich einfach gerne gut an. Mhm. Und, uh, und das ist auch so ein Respekt dem anderen gegenüber, so eine Wertschätzung. Zu sagen so, hey, ich bin hier, ich bin top of the top, ich liefere ab. Und das ist so ein, so, ein, so ein Respekt dem anderen gegenüber. Und dass er auch sieht, so, was das ist auch ein Spiegel, wo du sagst, ey, das bin ey, ich. Ey, da sagst du was Wichtiges. So. Respekt auch dem anderen genau. gegenüber. Genau. Ja? So, und das ist, mein Vater hat damals gesagt so, zieh dich gut an, Junge. Ja, du weißt nie, wen du begegnest. Zieh ja. dich nicht so an für was du jetzt ist. Zieh dich so an für das, was du willst. So. ja, das ist ein gutes Mindset. Ja, auf jeden Fall. Selbstverständlich ist es ja auch nicht in dieser Branche. Na, gut angezogen. Also ich zu sein. meine, klar habe ich manchmal so meine Pants, aber trotzdem sehe ich noch gut aus, etwas ja. cooler dann, aber lässiger. Durch, ja, lässiger, ja. aber durch den Look, den ich hatte, eben, kann ich auch das anziehen. Aber ja. das ziehe ich selten an. Also ich ja. hätte immer schon so ein Jackett, ein einen guten Schuh, eine gute ja. Hose, Hemd. Ja. Das ist schon so, wo meine Frau schon wieder sagt, ja, du du wieder zur Arbeit? Work, work, work. <lacht> <lacht> du weißt ja schon Bescheid. Ähm, wie wichtig ist Weiterentwicklung? Für, sehr die, für dich persönlich. Ein gutes Zeichen, sehr wichtig. Also ich habe mir schon damals Gedanken gemacht, deswegen habe ich auch dieses Homestaging mit ins äh, Leben berufen oder war mir in die Firma mit eingebracht, weil ähm, ich wollte immer was anderes machen, was andere darstellen oder andere anbieten. Und äh, mhm. Entwicklung sei es, selbst in, im Privaten ist Entwicklung mega wichtig, das heißt, mit Kindern, ich habe drei Stück, mit meiner Frau. Man kann da aber nicht stehen bleiben, in dem Business sowieso. War das auch der Grund, also gehe ich jetzt mal fest von aus, warum du damals äh, gesagt hast, ähm, ich lasse mich coachen, ich lasse mir weiterhelfen. Auch bei meinen Herausforderungen, weil bei all dem Coolen, was wir jetzt gesagt haben, hat, hast natürlich auch du deine Challenges, deine Hürden, wie sie jeder hat. Nur der ja. eine, ne? Ähm, beißt sich die Zähne aus, der andere geht halt smart an die ganze Sache ran und lässt sich von Menschen helfen, die äh, die Ahnung davon haben und die einem weiterhelfen können. Ähm, das war auch der Grund bei dir, richtig? Genau, das war letztendlich, ich wollte mehr in meinem Business und einfach auch eine gewisse Struktur und äh, einfach Hilfe, so, so die nicht einfach mit der Säge durch den Wald laufen, sondern so eine Fahrt bekommen, der sagt, ey, pass auf, da muss du entlang, dass du dieses Ziel erreichst. Und das ist halt durch, durch das Coaching von euch halt mega gelungen. Und ich bin immer noch im Prozess und äh, mega geil. Und ich ja, habe Das schon so ist viel ja auch gelernt. ein Prozess, der niemals aufhört. Das ja, ist weil ja das. Genau. Oftmals äh, führe ich ja auch Gespräche, du kennst das mit Sicherheit selber, wenn du mit Freunden sprichst oder so. Ja, bei mir läuft ja gerade alles gut, ich brauche keine Hilfe. Na, das ist nicht ganz richtig. Weil am Ende des Tages, ich nenne das KVP oder wir nennen das KVP, einfach ja. das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ist auch so. Egal wie groß deine Company ist, egal wie cool du als Person bist, am Ende des Tages geht es immer weiter ja. und Wachstum ist der Sinn des Lebens. Ist auch, so, Stillstand ist der Tod, sagt man. Und das Ding ja. ist einfach, wenn man überlegt, die ganz Großen, die haben ja ihr Leben lang einen Coach, das hört ja nie auf. Ja. Das heißt, klar, bist du irgendwann mal ganz oben sagst, mir kann keiner mehr was beibringen, eventuell, weil dann die Koryphäe bist, aber im Großen und Ganzen. Aber ähm, selbst dann brauchst du jemanden, der klar, dich äh, der anders bleibt holt. Bleib humble. So, sieht's, ja, aus. so sieht's aus. Das heißt, du holst dir dann wieder, was du halt vielleicht aus den Augen verloren hast. Das heißt, du brauchst in jeder Lebenslage brauchst du irgendwas einen Coach. Ja. Deshalb. Ja, also selbstverständlich ist es, ist es denke ich, nicht bei, bei vielen, aber. Nee, äh, das nicht. Wie schwer ist dir das denn gefallen? Hattest Momente, wo du auch gesagt hast, also weil. Sind wir mal ehrlich, es hat ja auch mit Ego zu tun teilweise, ja. Ja, ähm, oder sich es selber beweisen zu wollen, dass man es theoretisch auch alleine kann. Gab es da auch mal mit dir so einen inneren Krieg, Kampf, den du das hattest? Ganz, kann. Lass uns hier mit offenen Karten Ja, mache ich gerne. Das Ding ist, dass ich, dass es das so zu viel ist, Mann. Das ist teilweise, ich habe das Coaching-Programm aufgebaut, so, Alter, wollte ich mich verarschen? Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe dann Step by Step und dann, dass ich da schon kleine Erfolge habe, aber ihr habt, ich meine, hab, ich, mein, ich denke mir, das ist so viel, ich da kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemand schon mal durchgerattert hat, weil das unzählige Videos sind und das ist mega brutal. Ähm, aber klar denkst du so, so, mal, ey, sag mal, wie soll ich denn das jetzt umsetzen, weil du machst zehn Jahre das? Äh, fährst du damit gut? Ja, weil es ja mit Veränderung zu tun genau. hat. Klar, und auf einmal musst du das Veränderung ist umkrempeln. halt nicht immer angenehm. Ne? Genau, da musst du es auf einmal umkrempeln und dann ist so dein Ego so, ja, warum machst du denn das jetzt? Man redet mit sich selbst. Okay, aber lass uns da mal bleiben. Was ist da aber denn passiert, wo du es dann gemacht hast? Das ist ja die entscheidende Frage. Ich also diesen Punkt zu überschreiten, sich dagegen zu wehren. Ja weil das ist ja auch so ein innerer Widerstand teilweise ja, ja diesen Punkt zu überschreiten und zu sagen so ich mache das jetzt einfach mal so so wie die mir das zeigen und mich dabei unterstützen, mich pushen, was es dann passiert. Das Ding ist, man darf nicht vergessen, sind zwei Sachen. Einmal dein Ego aus dem Weg räumen, so okay, du siehst, hast aus dem Weg geräumt. Funktioniert auch, aber du hast ein noch geileres Gefühl dabei, weil du merkst so, ey, es geht, es ist mehr Struktur drin. Du kriegst viel schneller das Ergebnis, was du willst, mhm. weil du dich halt an ein System gehalten hast. Ja, Ja. Und das ist halt, das hatte ich vor, war auch so, aber das war bei mir so, wie ich so vielleicht etwas, weg, so locker war es halt dann auch, wo, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe oder schwer tue. Das habe ich jetzt nicht mehr, dass also ich einfach, da habe ich so nach dem Ego ablegen, war auf einmal so eine Erleichterung, so sag mal, ey, was habe ich, warum habe ich es nicht gleich so gemacht, ja. ja. Das war ein krasser Erfolg, so ein Schritt, wo ich sage, gar nicht mehr. Der auch oft hier. Genau. Der fiel ja. Genau. Bei dir letztendlich, letztendlich ist es ein Mindset, ne? wo du sagst, ey, sei mal ehrlich, wir sind ja nicht offen immer für alles. Wenn jetzt jemand kommen würde, so pass auf, hey, du musst jetzt so laufen, würde sagen, so, was willst du jetzt? Ja, du, du würdest es zwar annehmen, aber du kannst es noch nicht mehr umsetzen sofort. Ja. Weil das so eingefahren ist, ist es bei mir genauso. Ich habe zehn Jahre das so eingefahren. Das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist schon ein Prozess und deswegen muss man. Einfach dem Ganzen eine Chance geben. Äh, dauert zwar manchmal ein bisschen, aber irgendwann macht es bub und dann denkst du, oh, Alter, bin ich bin ja. Total bescheuert. Ja. Weil es geht nicht darum, dass man, ne, das ist ja learning by doing, klar, aber es geht einfach, dass man einfach diverse Dinge schneller machen kann, mit System, mit Prozessen und sich nicht dann den Kopf zermürbt, wie mache ich das, wie mache ich das und das stellt die halt super mega geil dar. Ja. Und für alle anderen denke ich auch, also für mich sowieso. Ich komme halt noch sicher. Ich bin halt noch sicherer, safer, wenn ja. ich weiß, ich habe den Termin. Bam, bam, bam, bam, nehme ich mit. Hier, hier, hier. Easy. Schreiben und gut ist. Easy. Ja. Vorher habe ich das auch so gemacht? Aber es war so. Aber Holprig. heute halt, äh, professioneller ich mein, nur, sieht das Ganze aus. Ja. Ich habe die Unterlagen, ich habe mein Branding immer noch, ist mir gleich geblieben. Da ja, hier never change so. running system. So, das super. ist ja auch das, was dich trägt am ja, Ende genau. des Tages. Ja. Aber das Ding ist, fängt halt am Anfang an. Nicht irgendwann zwischendrin so. Ja, haben wir doch so. Nein, das ist alles dokumentiert. Das ist geil. Sehr geil. Ich kann nur sagen, ich freue mich extrem auf die weitere Zusammenarbeit. Wir haben ich noch viel auch. vor. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> in Hannover. Auf jeden Fall. Und darüber I'm coming, bro. I'm coming. Macht euch alle gefasst. Mr. Randall, Real Estate und Homestaging, Carsten. War mir eine Ehre. war mir, Hat mir echt Spaß ja, gemacht. Dankeschön. Geile Folge. Danke Dankeschön. dir dafür. Und wenn auch ihr diese Entscheidung treffen wollt, euch persönlich äh, weiterzuentwickeln, euer Business auf ein neues Level zu bringen und ähm, euer Ego mal vielleicht zur Seite stellt, ist auch gar nicht despektierlich, gar nicht abwertend gemeint, aber auch einfach mal ja vielleicht sich zu öffnen für neue Dinge, für Weiterentwicklung, dann ja. tragt euch hier ein. Vereinbarten kostenfreies äh, Erstgespräch. Ähm, sprecht mit mir. Ähm, wir sprechen genau darüber, wie wir euch weiterhelfen können. Ähm, selbst wenn äh, ihr nachher sagt, ähm, machen wir nicht, habt ihr trotzdem Mehrwert garantiert. Und ähm, in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, schreibt Kommentare, freuen wir uns extrem drüber. Abo dalassen, alles äh, und so weiter unten verlinkt. In diesem Sinne, ciao. Peace.